Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und wie jeden Mittwoch gibt es auch heute wieder eine Folge Rookie Goes Random. So, es ist wieder eine Woche her, viel passiert und wir schauen uns hier noch kurz das Auto vom letzten Mal an. Ja. Schön die Flagge, schöne Kochmütze, alles super. Wir machen unser neues Auto und ab geht die Post. So, gleiches Auto wieder. Heute bin ich so schlau und mache meine Cam aus, damit wir uns hier in aller Ruhe die Items angucken können, ohne dass mein Gesicht im Weg ist. Also wir haben wieder den Guardian G1, wie letztes Mal auch, was ein Zufall. Wir haben Future Shock in Dilla. Hier ist so das Gelb und das Taktische passen echt gut zusammen, hat der Random Generator gut hingekriegt. Ähm, genau, hier oben haben wir Blau. Passt nicht ganz so. So die Wahnsinnsräder, die ich noch nie benutzt. Die gefallen mir auch überhaupt nicht. Aber ist alles Geschmackssache. Meins sind sie nicht. Okay, Beam. auf beiden Seiten. Passt auch wieder gut zum Gelb. Bisschen zu hell, aber macht nichts. Also hier taxi haben wir ja schon gesehen. Hier mal eine neue Fahne. Nicht wieder eine Länderfahne, sondern diesmal hier diese Koyobori. So eine Fischwindfahne. So, Stürmerlegende, Gold Explosion, das ist von, ich glaube das war die Gold Explosion von einer Season Belohnung. Jo, ich weiß auch nicht mehr welche Season es war. So, Tachyon Boost in grün, also hier der normale halt, in der Zweier. Und was haben wir für einen Sound? UTV. Ja, kann man mitarbeiten. Schauen war, was wir, was für Modis uns erwarten. Ja, auf Extra-Modus umschalten und ab geht's. So, ist es Dropshot ist es geworden, hat Ewigkeiten gesucht, aber jetzt sind wir da oder vielleicht auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Karten haben wir Glück gehabt, Dropshot kann ich überhaupt nicht leiden. So, es hat eine halbe Ewigkeit gesucht, ein erfolgloser Versuch Dropshot zu starten, weil einer nicht gekommen ist. Aber jetzt sind wir bei Rumble. Wir schauen mal, okay, Mate geht nicht, Gegner geht nicht. Easy Goal. So läuft die Geschichte. Keine Ahnung, was die da hatten. <lacht> ja, fast hätte er noch gehabt. Knapp, knapp. Naja, weiter geht's. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht, wenn die Gegner auch mitspielen. Okay, der geht gleich nochmal drauf. Wir lassen ihn. Uh, wow. Okay. Na, hätte ich vielleicht besser hinten abdecken müssen. stand ich ultra schlecht. Viel zu weit links. Ich hätte irgendwo vor dem Tor stehen müssen. Hätte ich ein Easy gehabt. Naja. Alles halb so wild. Wir haben ein Torgeschenk gekriegt. Die haben ein Torgeschenk gekriegt. Fairplay. vom Feinsten. So, und jetzt geht's los mit den Items. Genau, da geht's ab. Werden Leute geswitcht. Okay, mal wieder die Vollpros am Start, die am Ball vorbei hüpfen. Oh, wow, ey. Okay, sehr schön. Leider gut gemacht. Hat mir zwar der Ball direkt auf den Spikes weggehauen, aber. Tor ist besser. Ich meine Spikes. Ja, da brauche ich keinen. Items dafür für die Noobs hier. Das ist immer das Gute, wenn man den Gegnern überlegen ist, so ein bisschen vom Skill her, da kann man sch vielleicht schnell mal ein Tor machen, bevor die Items überhaupt aufpoppen. Aber oh Junge, hey, was soll denn das? Ah, oh man wechselt auf meine Seite. Unglaublich. Auf, oh, hat oh, ja auch ein Pömpel ey. Lächerlich, wieso zieht mein Pömpel den Ball nicht weg? Unglaublich. In Zeitlupe zieht er der Ball das Ding weg. Okay. Der so Pferd wieder nicht. Naja. Oh, wow. macht er das sehr schön schade oh, komm komm komm komm komm komm komm noch mal her ah. echt unlucky ey, dass der eine gegner da auch noch dann auch gleich sein magnet rausgepackt hat so. Warte, erwarten, dass es nichts gibt mit den ganzen Items, die da immer am Start sind. Ich gehe hier weg, dass der in aller Ruhe sein Tor schießen kann. Sehr schön. Ja, da gut gemacht. mit ja, den Typen kann man spielen. Außer mit dem einen da, der steht nur oben. <lacht> oh, komm, holen dir. Danke, sehr schön. Ah. Auf, Komm, man ihn rein? Mach ihn rein! Sehr schön. Ah, Die stehen wenigstens richtig. Wenn sie schon nicht so am Ball sind, stehen sie ab und zu wenigstens zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Coole Goal Explosion. Au, geben sie auf, da geben sie auf. 1a. Erste Sieg reingeholt. Dick, dick suchen wir gleich das nächste Spiel. Schön war es. Hat richtig Spaß gemacht mit den Zweien. So, das zweite Spiel wurde wieder Körbe. Irgendwie Schneefrei kommt nicht mehr so häufig. Ich glaube, das ist nicht so beliebt zur Zeit. Okay. Oh, no, zu stark. Deiner? Ja. Dann nochmal, okay, voll vorbei. Der Ball-Chaser-mäßig unterwegs, der Typ. Wow. Wow. Okay, also der spielt jeden Ball. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der da so treibt. Oh, spielt er den normal? Macht auch gerne mal ein Eigentor. Ja, das ist eine gute Voraussetzung für ihn, ein Tor zu schießen. Oder er fährt einfach am Ball vorbei. Kann man natürlich auch mal machen. Oh, ehrlich, ich hätte ich jetzt zurück sollen. Schneller. Was treibt denn der? Da kann er schon lang. Wo fährt er rum? Da hinten, Jetzt mal Boost holen. Ah, ja, fast. Hat der. Oh, oh, oh, oh, es wird schwierig mit dem... Oh, der könnte dann gerade noch mal spielen. Steht schon richtig rum. Oh Gott, hey, das ist ein der Bronze, oder was? Und jetzt machen rein mal. Danke. Schönes Ding. Okay, hat der Gegner. Wow, hat also nochmal, wenn er nicht erwartet. weg, Junge. Ja, genau. Deine Schuld. Aha. Ich... oh man, wieso? Aufkommen macht denn jetzt danke. Schön. Oh wow. Ja, oh. oh, das wird kein gutes Spiel. Was macht der? Oh Mann, Junge, denk doch mal ein bisschen was bevor du irgendwas machst. Siehst du mich doch? Oh, mach ihn rein. Oh, oh Mann. Was werde ich denn hier schon wieder gematcht? <lacht> Wieso? Ja. Versuch's ja. was oh. Komm jetzt. Mach was. Mach was draus. Das ist von den tausend Pässen, die ich dir bringe. Wieso spielst du diesen Ball? Danke, gesagt da. Ah. Endlich. Puh, ist echt anstrengend mit dem Typ, ey. Der schlechteste Ballchaser der Welt. Unglaublich. Trifft er nicht. Oh Mann. Auf drauf da. Nicht wegfahren. Ah, der überhaupt mitspielt. Oh Mann. Ah, geht nicht. Oh, wieso bammst du mich immer weg? Und machst dann irgendwelche Scheiße mit dem Ball. Ah, wow ey. Ja, ich weiß, dass deine Schuld ist, das brauchst du mir nicht sagen. Oh Mann. schön guter Schuss vielleicht kriegen wir es noch hin noch ein Tor zu machen da kann man jetzt nichts sagen war jetzt aber auch nicht weiter schwer der hätten ja fast noch gehabt also der Typ muss noch viel lernen ich weiß nicht warum der hier mit mir gematcht wird so okay ja war zu erwarten Ja, mach was Gescheites draus anstatt so eine Kacke. Ach, Mann, ah. wow, hätte natürlich noch haben können, aber was der halt, der, ja, was für ein Spiel sagt er, kannst hey. <lacht> du alleine machen, Junge. So, gut aufgeregt über den Noob, kriegt er noch mehr Punkte wie ich, wunderbar, ja gut, neue Season, das kannst du wieder komplett knicken hier mit den Leuten. So, okay, also, das war's für heute, ein spitzenmäßiges Spiel und ein komplett bekacktes Spiel, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, hoffentlich wird's besser, euer Rookie, ciao Leute.